Also also gut, okay, okay, hören wir jetzt endlich auf, darüber zu streiten. Ich muss jetzt schlafen gehen, sonst komme ich wieder nicht aus dem Bett. Okay, ich sage jetzt nur noch zum Abschluss, das war nicht in Ordnung von dir. Ich bin mir sicher, Sie erraten, dass der Partner das nicht so stehen lassen konnte und darauf auch wieder eine Richtigstellung gab und so weiter. Auch wenn es alle tun, nüchtern betrachtet, weiß jeder, dass man so nicht einen Streit zu Ende bringen kann, damit man endlich schlafen gehen kann. Aber es gibt ein Zauberwort. Bevor ich Ihnen das verrate, meine Erklärung, warum bei einem Streit beide das Hickhack beenden wollen, aber die Streitspirale sich trotzdem immer weiter dreht. Beide wollen das Bild richtigstellen, aber da jeder die Situation anders sieht, kann er das falsche Bild nicht einfach stehen lassen. Es ist, als stehen zwei vor einem Bild, das schief an der Wand hängt. Sie merken aber nicht, dass der Boden, auf dem sie stehen, ein V macht und dadurch beide in einem Winkel zueinander und zum Bild stehen. Wenn also einer das Bild so zurechtdrückt, dass es für ihn gerade ist, ist es für den anderen dadurch wieder schief. Beide sind redlich bemüht, ein gerades Bild der Situation herzustellen und lassen dadurch den Streit nicht zu einem Ende kommen. Das Zauberwort in dieser Situation ist Obwohl oder Trotzdem. Obwohl das Bild der Situation gerade vom Partner schief dargestellt wurde, lasse ich es genau so stehen und rücke es nicht zurecht. Boah, gar nicht so einfach. Aber denn wenn Ihr Partner spürt, dass sein Bild nicht mehr verschoben wird, besteht die Chance, dass er sich auch für Ihre Sichtweise beginnt zu interessieren. Er hat ja jetzt Zeit dafür, denn er muss seins nicht mehr zurechtdrücken.